Regionalität wird für viele Menschen immer wichtiger. Die Gemeinde St. Koloman hat die Not zur Tugend gemacht und sich nach dem Schließen des einzigen Lebensmittelgeschäftes im Ort eine innovative Lösung überlegt. Bei uns hat in St. Koloman das also der ADEC-Markt im Lagerhaus zugesperrt. Jetzt war der letzte Nahversorger eigentlich weg und da hat die Gemeinde dann ähm, ein Interesse daran gehabt, dass sie irgendwas ergibt. Hat die direkt vom Markter vor Ort gefragt, ob es Interesse an einem Bauernmarkt oder irgendwas. Ähm, wir haben uns dann zusammengefunden und dann ist die Idee einer Food Corp entstanden und daraus dann ist Tagler Körper. Ja, ein Food Corp im Prinzip ist, ähm, den regionalen Produzenten zum regionalen Konsumenten zu bringen. Das heißt, diese Food Cups, die sind oft aus Studentenbewegungen entstanden. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben ein bisschen den umgekehrten Weg gewählt. Wir haben gesagt, wir haben Produzenten. Schauen wir mal, ob wir Konsumenten auch finden regional. Haben wir Gott sei Dank gefunden. Über eine Website können die Taugler ganz bequem jederzeit ihre Bestellung aufgeben und die Ware dann an einem Tag in der Woche abholen. Es kommen Gott sei Dank immer wieder neue Produkte dazu. Es kommen immer wieder Leute und sagen, schau, ich hätte was. Bei uns kriegst du vom Brot über Eier, über Fleisch, Wurst, Käse. Genauso handgemachte Seifen oder Naturkosmetik, Säfte, Schnaps, Liköre, Kuchen, Mehl, genauso. Also wirklich bunt durch. Das Taugler Körperl ist im Rahmen eines Agenda 21-Prozesses entstanden. Agenda 21 ist also für uns in Salzburg speziell ein Förderprogramm für Gemeinden, dass sie die Gemeinden einmal die Frage stellen, wie wollen wir uns in den nächsten zehn Jahren weiterentwickeln? Und zwar, wie wollen wir uns nachhaltig weiterentwickeln? Nachhaltig auf die soziale Art, auf die wirtschaftliche Art und auch natürlich auf die umweltökologische Art. Ja, die Planungsphase, wir sind da sehr gut unterstützt worden vom SIA in Salzburg und haben dann sehr viel Planungszeit investiert. Wir haben alle Bevölkerungsschichten abgefragt. Wir haben sie gezielt eingeladen an äh, Nachmittagabend zum Frühstück, um uns also jetzt die Bedürfnisse der Jungen, der Älteren, der Senioren abzufragen und zu erfassen. Und aus dem ist dann dieses Zukunftsprogramm entstanden. Das hat sich beim ersten Lockdown extrem bewerbt. Da haben wir mit dem Kindergartenbus zu zweit ausgefahren in über 80 Haushalte. Also perfekt äh, funktioniert und da äh, hat sie jetzt wirklich etabliert, eingespült und ist jetzt etwas, was sehr, sehr gut läuft und keine Betreuung mehr braucht. Das Taugler Körberl wird gut von den Einwohnern angenommen. So gut, dass sich sogar ein weiteres Projekt daraus entwickelt hat. Mittlerweile haben wir auch so einen kleinen Ableger vom Taugler nämlich am Bauermarkt. Den haben wir jetzt in Corona ein bisschen intensiviert, weil wir einfach gesagt haben, die regionale Versorgung ist wichtig. Jetzt haben wir das öfter gemacht und das wird eigentlich auch sehr gut angenommen. Regionalität und Nachhaltigkeit, das sind zwei wichtige Säulen von Agenda 21. Mehr Infos dazu finden Sie auf der Webseite vom Land Salzburg. Alle weiteren Infos zum Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz finden Sie wie gewohnt auf www.salzburg-ag.at.